Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial Video von Marco Software zum Marktplatz Otto Market. Ich freue mich, dass du zuschaust. In diesem Video erkläre ich dir, wie du Schritt für Schritt die Versandeinstellungen für Otto Market in deiner jtl Wavi, dem OPC und in Unicorn 2 festlegst, überprüfst und somit Fehlerquellen ausschließt. Wenn du dieser Anleitung aufmerksam folgst und alle Hinweise umsetzt, steht dem Versand für Otto Market nichts mehr im Weg. Alle Informationen findest du in schriftlicher Form aufbereitet unter uni2.it slash ottoversand. Den Link habe ich dir rechts oben in die Ecke und unten in die Videobeschreibung gepackt. Klicke dazu in deiner JTL-Wawi zunächst oben auf Versand und im Anschluss auf Versandarten. Öffne eine der Versandarten, indem du entweder einen Doppelklick ausführst oder die Versandart markierst und auf den Button Bearbeiten klickst. Überprüfe zunächst, ob in deiner JTL-Wawi alle Versandarten richtig konfiguriert sind. Achte hierzu besonders darauf, dass wahlweise entweder der Amazon Carrier Code oder der eBay Carrier Code gepflegt sind. Des Weiteren muss im Feld Tracking-ID-Eingabe entweder die Option Manuelle Eingabe oder Sendungsdatenimport ausgewählt sein. Für weitere Informationen habe ich dir oben unser Video zum Thema Es wird kein Versand gesetzt, was muss ich beachten? verlinkt. Für den Versand dürfen für Otto Market eine Reihe von Logistikern verwendet werden. Im Einzelnen darfst du mit den nachstehenden Unternehmen versenden. DAXA, DB Schenker, DHL, DHL Freight, DPD, Emons, GLS, Hellmann, Hermes, IDS, Hühne und Nagel, UPS. Damit die Tracking-IDs für deine Sendungen auch beim Versand mit Spedition korrekt übertragen werden, Musst du die jeweilige Versandart ganz gezielt nach dem Logistiker benennen. Wenn du zum Beispiel mit der Firma Schenker versendest, gibst du der Versandart in deiner JTL-Ware wie einen der nachstehenden Namen: Schenker, DB Schenker, Schenker Deutschland, DB Schenker Deutschland, Schenker International, DB Schenker International, Schenker AG, DB Schenker AG, Schenker Deutschland AG db Schenker Deutschland AG, Schenker International AG, db Schenker International AG. AutoMarket verlangt von dir als Händler bei allen Sendungen, die nicht per Spedition versendet werden, eine Retouren-Tracking-ID, welche direkt beim Versand mitgeliefert werden muss. Ohne diese Retouren-Tracking-ID wird der Versand von AutoMarket nicht akzeptiert. In der direkten Folge wird der Versand nicht an den Kunden gemeldet und du als Händler wirst nicht ausgezahlt. Du hast die Möglichkeit, in UNICORN 2 direkt einen Retouren-ID-Pool zu hinterlegen. Starte die UNICORN 2 Oberfläche mit einem Rechtsklick als Administrator und wähle auf der linken Seite den Marktplatz und Shop, für den du den Fallback-Retouren-ID-Pool konfigurieren möchtest. Klicke in den Einstellungen unten rechts auf Retouren-Tracking-IDs. Es öffnet sich ein neues Fenster für die Retouren-Tracking-IDs. Wähle links im Feld Logistiker das Transportunternehmen deiner Wahl aus. Es werden nur die vom Marktplatz unterstützten Carrier für Retouren angezeigt. Von deinem Carrier erhältst du auf Nachfrage einen Nummernkreis für Retouren. Lege diesen nun in Unicorn 2 an, indem du die optionale Präfix, die Startnummer, die Endnummer und die optionale Suffix einträgst. Klicke auf Speichern. Wenn du per E-Mail informiert werden willst, wenn nur noch 100 freie Nummern im Nummernkreis enthalten sind, Aktiviere links das Kontrollkästchen und trage rechts daneben deine E-Mail-Adresse ein. Bitte beachte bei der Vergabe der IDs die nachstehenden Punkte. Die Startnummer muss immer eine reine Zahl sein. Die Endnummer muss immer eine reine Zahl sein. Die Endnummer muss immer mindestens 100 Punkte größer als die Startnummer sein. Wenn du den Nummernpool nachträglich bearbeiten willst, werden die bisherigen Start- und Endnummern zur Sicherheit entfernt. Nutze nun die nächste freie, also die auf die zuletzt verwendete Nummer, die folgende als neue Startnummer. Beispiel: Deine alte Startnummer war 1000, es wurden bisher 50 Stück davon benutzt, dann muss deine neue Startnummer nun 1051 lauten. Du kannst die Retouren-Tracking-ID-Funktion in Unicorn 2 deaktivieren. Wir raten von diesem Vorgang ab, da Automarket zwingend diese IDs benötigt. Hierbei kannst du seitens Automarket ausschließlich mit drei verschiedenen Logistikern arbeiten. Es handelt sich im Einzelnen um DHL, GLS und Hermes. Wenn dein Carrier es unterstützt, kannst du die Sendungs-ID als Retouren-ID verwenden. Setze dazu diesen Haken. Aktuell geht das mit Hermes als gebuchte Zusatzoption. Sobald Unicorn 2 den Status Versendet an den Marktplatz AutoMarket überträgt, wird durch die Schnittstelle auf den hinterlegten Retouren-Tracking-ID Pool zugegriffen. Dies geschieht zur Sicherheit erst in diesem Augenblick, falls die Unicorn 2-Dienste ausgefallen sind oder die Marktplatz API nicht erreichbar ist. Um Versandkosten für deine Artikel auf Otto Market einzurichten, stehen dir zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Achtung, diese Versandkosten gelten für alle auf Otto Market hochgeladenen Artikel. Otto Market kann hier keine Ausnahmen machen bzw. einzelnen Artikeln individuelle Versandkosten zuweisen. Logge dich auf portal.otto.market in das Otto Market OPC ein. Klicke rechts oben auf das Zahnrad und anschließend auf Versand und Retouren. Wähle nun deine Warenart und hinterlege in den Versandinformationen den Standard-Versanddienstleister und die Standardversandkosten. Wenn du im OPC keine Versandkosten hinterlegst, kannst du dies in UNICORN 2 tun. Diese Versandkosten werden allerdings auf OTTO Market nicht als extra Versandkosten ausgewiesen, sondern direkt in den Artikelpreis eingepreist. Im Gegenteil zur globalen Einstellung im OTTO Market OPC kannst du in UNICORN 2 die Versandkosten nach Versandgruppen trennen und damit unterschiedliche Versandkosten in den Artikeln definieren. Klicke im Otto Market Shop in Unicorn 2 oben auf den Button Versandkosten. Wähle nun eine Versandkostengruppe, trage die Versandkosten ein und wähle den Versandtyp, Paket, Spedition zum Wunschort oder Spedition zur Bordsteinkante. Wir hinterlegen neben der Versandkostengruppe 1 für Pakete die Versandkostengruppe 2 für Lieferungen per Spedition. Klicke auf Schließen. Weise nun den im vorherigen Schritt erstellten Versandkostengruppen die Versandklassen deiner JTL-Wawi zu. Somit schließt sich der Kreis. Klicke in Unicorn 2 in deinem Otto-Market-Shop oben auf den Button Versandklassen-Mapping. Wähle links nacheinander die Versandklassen deiner JTL-Wawi und verknüpfe sie mittig mit den zuvor erstellten Versandkostengruppen. Die Versandkostengruppe 1 für Pakete weisen wir der Versandklasse Standard zu, die Versandkostengruppe 2 für Speditionsversand der Versandklasse Sperrgut. Optional kannst du rechts noch die Lieferzeit erhöhen. Bevor du mit dem Verkauf von Produkten über Market starten kannst, benötigt Market von dir noch Informationen zu. Erstens Versand, mit welchem Carrier oder Versanddienstleister versendest du und welche Versandkosten fallen für die Kunden und Kundinnen an? Und zweitens Retouren, welche Informationen benötigen die Kunden und Kundinnen, um ein Produkt an dich zu retournieren? Über die Versandinformationen kannst du pro Versandart, Paket oder Spedition einstellen, mit welchem Carrier du zusammenarbeitest und welche Versandkosten dafür anfallen. Bei Speditionsware ist zu beachten, dass sich die Versandkosten für den Kunden aus den Standardversandkosten und dem Speditionszuschlag zusammensetzen. Zukünftig wird es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten für den Versand geben, wie zum Beispiel das Hinterlegen mehrerer Carrier pro Versandart oder das Einstellen von auftragswertabhängigen Versandkosten. Die Versandkosten werden nach der Versandart erhoben, nicht auf der Artikelebene. Das heißt, zwei bestellte Sofas führen nicht zu doppelten Versandkosten beim Endkunden. Die Angaben unter Retoureninformationen verwendet Otto Market, um a. Retourenlabels für Paketwaren zu generieren und b. die Abholung von Speditionsware zu vereinbaren. Starte Unicorn 2 mit einem Rechtsklick als Administrator, wähle auf der linken Seite deinen Otto Market Shop aus und klicke rechts auf Versandarten. Hinterlege nun die Standardversandart, die Unicorn 2 beim Abholen von Bestellungen von Automarket verwenden soll. Diese kannst du im Auftrag nachträglich noch ändern. Klicke auf Speichern. Wenn du aufmerksam und Schritt für Schritt diesem Video gefolgt bist, sollten dir die Versandeinstellungen für Automarket keine Kopfschmerzen bereiten. Wenn du zu diesem oder einem anderen Thema noch Fragen oder sogar Anregungen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an support-at-marcos-software.de oder frage uns über facebook.com slash Wir freuen uns auf dich!